Der velo -Helmet Stretch verschafft dir mehr Sicherheit im täglichen Verkehr. Passt auf jeden Velohelm und erhöht deine Sicherheit auf der Straße. Sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder geeignet. Besuche jetzt unseren Design-Online-Shop in der Schweiz und bestelle deinen Helmet Stretch Mehr Sicherheit Mehr Spaß Besuche jetzt www.moonandback.shop